Viele tolle Erfahrungen mit mir in Bezug auf Missionsprojekte, Begegnungsstätten als auch Begabung von Menschen geteilt. Wie siehst du jetzt insgesamt die Zukunft der Kirche? Schon in der frühen Kirche hat der große Missionar Paulus von Darsus seiner Gemeinde gesagt, wir sind nicht Herren eures Glaubens, sondern Diener der Freude. Er hat seiner Gemeinde gesagt, das ist letztlich auch der Ruf für die Kirche und eigentlich gilt es der ganzen Welt, Diener der Freude zu sein. Und da liegt für mich die ganz große Frage für mich in Europa, für die Kirche Europas. Ist sie wirklich diejenige, die die Botin der Freude, der guten Nachricht ist? Man sagt ja von Europa, dass ihr die Freude abhanden gekommen wäre. Und jetzt dürfen wir an eine Nachricht glauben, von der die Christen sagen, das ist das alle Entscheidende, nämlich, dass der Mensch zutiefst geliebt ist. Und die Freude ist die Frucht aus dieser Liebeserfahrung, die Frucht aus dem, dass der Mensch liebesfähig ist. Wenn wir denken, wie stark wir geprägt sind, natürlich auch vom Leiden, von all den Schwierigkeiten, die wir in den Beziehungen durchmachen, von der Grunderfahrung des Todes, von Verfolgung, alles das wird letztlich überwunden. Das ist diese frohe Botschaft dass Christus gekommen ist und letztlich wird alles gut. Und das ist etwas, was wirklich befreiend ist. Und es ist eine Botschaft, die dienend ist. Dienerin. Die Kirche ist Dienerin der Freude. Die Säkularisierung ist uns gleichsam entgegengekommen und hat uns geholfen, diese Botschaft wieder freizulegen. Es geht eigentlich nicht darum, dass wir politischen Einfluss haben, dass wir uns irgendwie selbst behaupten können, dass wir in dieser Gesellschaft wichtig sind. Sondern jetzt kommt wieder stärker das zum Vorschein, was die Kirche im Eigentlichen ist. Ja? Sie ist Dienerin dieser Welt und sie gibt ja diese Botschaft, dass der Mensch nie mehr allein ist, dass die Seele ein Zuhause hat, dass es tatsächlich eine Familie gibt, eine Gemeinschaft gibt, wo jeder Mensch dazugehört. Das ist eigentlich eine unglaubliche Botschaft. Also, es ist nicht die Botschaft, die den Menschen richtet. Wir haben sehr stark aus einer Moralinstitution heraus viel geprägt an Urteil. Und eigentlich ist die Botschaft, dass das Urteil genommen wird. Die Frage wird sein, ob wir diese Grunddynamik der Kirche, nämlich Sammlung und Sendung, wirklich gleichzeitig leben können. Es ist so der Herzschlag der Kirche. Ja, es wird sozusagen das Blut hineingebummt und dann in den ganzen Körper gebummt. Es ist wie einatmen und ausatmen. Das heißt, wir sammeln uns, dieses Einatmen, wir sammeln uns um den Herrn, wir bilden Gemeinschaft, wir holen Menschen zusammen. Und da passiert auch wirklich viel, glaube ich, auch in Europa. Da entstehen viele Initiativen, Bewegungen, auch Pfarrgemeinden sozusagen, wo es eine neue Sensibilität dafür gibt. Was heißt, dass Kirche Gemeinschaft ist, dass Kirche Sammlungsort ist, sozusagen eine Oase von Gemeinschaftserfahrung. Du bist nicht allein Mensch. Ja, du gehörst zu einer Familie und gleichzeitig dieses Ausatmen, die Sendung. Die Frage ist nur, ob wir stark wie stark wir diese Sendung leben, ob wir es wagen hinauszugehen. Also man kann ja nicht nur ständig einatmen und dann irgendwann einmal ein bisschen ausatmen, so ein bisschen eine Alibi-Aktion, man macht eine kleine Mission, dann passt schon wieder. Das wäre ja die Kirche ja nur Selbstzweck, wir, sind, wir bedienen uns sozusagen selber, das wäre nicht gesund. Und ich glaube, in diese Dynamik, in diesen Herzschlag wieder reinzukommen, das wird die ganz große Ausforderung der Gemeinden, der verschiedenen christlichen Gemeinschaften, Konfessionen, die klassischen Kirchen, die traditionellen, aber auch der Neuen sein. Wir haben ja eine ganz beeindruckende Entwicklung in Europa, aber weltweit, der vielen neuen christlichen Aufbrüche. Da gibt es einen unglaublichen Wachstum von den freien christlichen, christlichen Gemeinschaften, charismatischen Gruppen, unterschiedlichsten Initiativen, das ist ja wirklich ganz großartig, aber es wird auch für diese Gruppen die Frage sein, ob sie sich der Welt zuwenden, das heißt ob sie dienstbar sind in dieser Welt, ob sie wirklich Sorge tragen für die Nöte auch dieser Welt. Ein lieber Freund hat mir mal gesagt, vielleicht sind die Pfarrgemeinden, selbst wenn sie kleiner geworden sind in Europa, vielleicht sind sie solche Oasen der Gastfreundschaft, der Aufnahme, oder einer hat sogar gesagt, Rettungsboote für viele, die in Not sind und wir merken das ja gerade jetzt in dieser beginnenden Völkerwanderung bei den Flüchtlingen, wo sind die Orte, wo sie aufgenommen werden? Also wir haben diese Dynamik von Sammlung und Sendung und da wird sich glaube ich einiges zeigen oder beweisen, wie sehr die Kirche auch glaubwürdig ist und das bringt uns natürlich schon ordentlich in Bewegung. Es gibt aber noch eine andere Dimension, die mich sehr, sehr beeindruckt. Wir haben in der sogenannten agnostischen, pluralistischen Welt oder auch in atheistischen Kreisen oder Weltanschauungen welcher Art auch immer, eigentlich eine ganz beeindruckende Sensibilität für das, was soziales Leben betrifft, was Sinngebung betrifft, was Achtsamkeit betrifft. Und das heißt ja mal in der Schrift, wenn diese schweigen, ja, die eigenen schweigen, dann werden die Steine schreien. Ich habe fast den Eindruck, als würde die sogenannte agnostische Welt heute schreien, Gott sei Dank. Ich erfahre so viel Gutes, so viel guten Willen, so viel Spannendes. Es, es können Kulturschaffende sein in dem, was sozusagen an Kunst geschaffen wird, aber es können einfach Menschen sein, die Gutes tun, die großherzig sind. Es würde sozusagen die Kirche mitten in einem, wie man früher gesagt, Heidentum sich langsam entwickeln, als würde der Geist Gottes schon seine Wege finden. Und ich glaube, da wird die Frage sein, ob die Kirche bereit ist, auch wirklich Allianzen zu bilden. Wir tun das so dann im karitativen, sozialen Bereich, wo wir zusammenarbeiten, wo wir auch mit den muslimischen Gemeinschaften zusammenarbeiten. Aber ich glaube, es geht auch in vielen anderen Fragen der Politik, ob das die Wirtschaft betrifft, Fragen, die geistiger Natur sind. Da wird es wirklich darauf ankommen, ob wir diesen guten Willen ja, oder diese Großherzigkeit äh, der Zivilgesellschaft von heute auch wirklich aufnehmen können, dass wir auch von ihnen lernen können. Schon in der Schrift heißt es, äh, dass alles was gut ist, letztlich von Gott kommt. Ob das jetzt von Atheisten kommt, können wir dankbar annehmen. Vielleicht wird die Kirche nicht bei diese große Gestalt, die sie ja nicht mehr hat, auch neu formen können. Aber sie wird in vielen kleinen Zellen, ob das jetzt in den Pfarrgemeinden passiert, ob das sozusagen in den Hauskirchen, in den Wohnungen passiert. Ich denke, viele Freundschaftskreise werden sich entwickeln. Und da wird es ein sehr plurales Netzwerk geben, das vielleicht nicht immer nach außen hin schon so sichtbar ist, aber von innen her wirken wird. Und es kann ja auch eine Minderheit, kann eine größere Gemeinschaft mittragen. Weil es ja nicht nur unser Werk ist, sondern wir glauben ja, dass der Herr selber am Werk ist und uns gebraucht auch für diese Gesellschaft so wie sie ist. Also ich denke, das was wir an Neuem lernen können, liegt vor uns. Das liegt schon sozusagen hier in dieser Welt. Und ich glaube, wir müssen diese, diese Herzensoffenheit entwickeln oder auch diesen Blick neu schärfen, indem wir nicht feindselig auf diese Welt schauen, sondern lieber schauen, wo kommt uns Gott hier entgegen. Und ich, ich erfahre das so oft, dass Gott in dieser Welt durch Freunde, durch Menschen, die uns auch anfragen, wirklich entgegenkommt, dass er auch durch sie spricht. Und das macht mich froh, stimmt mich hoffnungsvoll. Auch wenn viele Untergang schreien, habe ich eher den Eindruck, äh, dass uns genau diese säkulare Welt auch geschenkt ist, dass wir sie so wie sie ist in ihrer Wirklichkeit umarmen können, weil uns hier tatsächlich die Wirklichkeit Gottes entgegenkommt. Für die klassischen Kirchen, denke ich, gibt es eine ganz große Herausforderung, nämlich ob sie das Thema Jüngerschaft wiederentdeckt. Jesus hat ja Jüngerinnen und Jünger gesammelt, die er ausgeschickt hat, die mit ihm unterwegs waren, die er geschult hat, die er sozusagen an seine Seite genommen hat. Professor Lofink, der große Theologe, hat das einmal so genannt, Europa kennt eigentlich nur das Amt und das Volk. sozusagen Leitung und das große, weite Volk, den Klerus und die, die zuhören. Und Europa hat die Jüngerschaft vergessen, die Jüngerinnen und Jünger. Und ich glaube, dass das ein Zukunftsthema wird, ob wir in den Gemeinden, in den Diözesen, Jüngerschaftsschulungen machen, das heißt Kreise bilden, wo wir lernen, was heißt es eigentlich, mit Jesus unterwegs zu sein. Ganz einfach, von seinem Schriftwort hören, miteinander beten, schauen, wie können wir das konkret umsetzen, was wir von den Basisgemeinden hören, in Lateinamerika oder in Asien, wo genau diese kleinen christlichen Gemeinschaften solche Zellen sind, wo ganz viel ausgeht. Viele Diözesen, wie die Erzdiözese in Wien, hat solche Jüngerschaftsschulungen schon begonnen und wir merken, dass das, da brodelt es. Aber es ist ganz neu. Es ist eine, ein bisschen irritierend noch für die Diözesen. Brauchen wir das eigentlich? Aber es ist das Evangelium. Wer wird sozusagen die Botschaft verkünden? Es können nicht nur einige wenige sein, ja, sondern man wird aus denen, aus denen, die getauft sind, die Menschen, die guten Willen sind, Menschen sammeln. Ob das in den kleinen Gemeinden, ob das 15, 20, ob das fünf Leute sind. Überall kann man beginnen, das Wort Gottes zu lesen, zu schauen, was heißt das für mein Leben? Wie kann ich das jetzt eigentlich umsetzen? Wie kann ich das mit anderen teilen? Ich glaube, dass da eine unglaubliche Chance liegt. Und das wird sozusagen auch die nächsten Jahrzehnte, glaube ich, auch der klassischen Kirchen prägen. Ich denke, es ist so wichtig, dass man der das sogenannten altgewordenen Kirche auch mit großer Achtsamkeit begegnet und großer Sensibilität. Weil das sind die, die die Reue geblieben sind in unseren Pfarrgemeinden und Kirchen. Und ich glaube, da äh, gilt es genau hinzuschauen, was brauchen diese, was können diese geben, äh, weil es eine Kostbarkeit ist, was sie bisher gelebt haben. Aber es wird sicher ein gewisses Umdenken bedeuten. Ganz entscheidend wird auch sein, ob wir den jungen Leuten Raum geben. Wir sind ja doch in einer klassischen, schweren, auch sehr alten Struktur. Und da haben gerade die jungen kreativen Kräfte nicht immer genug Platz. Und ich glaube, diese gilt es besonders zu unterstützen, Zutrauen zu schenken. Die haben eben eine andere Art, wie sie sich ausdrücken, es ist eine andere Form von Kultur, wie sie Musik machen, wie sie ihre Themen bringen, wie sie das theologisch diskutieren wollen. Und ich glaube, da kommt schon ein Schub, und wir merken das in verschiedenen Initiativen, auch in vielen charismatischen Aufbrüchen, aber auch in sozialen Aktionen. Was da an Karitativen von jungen Leuten geleistet wird, ist einfach beeindruckend. Aber denen müssen wir auch Raum geben, Verantwortung geben, gerade in der Kirche, dass wir nicht alles besetzen mit der reichen Erfahrung, mit allem, was wir sozusagen schon an Geschichte haben, und da ist auch ganz toll zu sehen, wie viel Austausch es unter den verschiedenen Konfessionen gibt, christlichen Gemeinschaften gibt. Die Fresh Expressions oder in, in Frankreich, im englischsprachigen Raum, äh, Mittelosteuropa, Asien. Man macht verschiedene Reisen, schaut sich das an und die, wir müssen uns auch gegenseitig bereichern, wir müssen auch voneinander lernen können. Ich glaube, dass der Austausch gerade in unserem so kommunikativen Zeitalter ein Muss ist für die Kirche. Die kann sich sozusagen nicht so zurückziehen und sagen, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Na, ich glaube, es braucht diesen Schub an Mut und ich glaube, da liegt es vor allem daran, dass wir den jungen Leuten etwas zutrauen und sie auch äh, ruhig vorausschicken. Ja? und ihnen das Backup, die Unterstützung geben. Wir haben ja bei uns in der Kirche sehr viel von Kirchenträumen immer gesprochen. Wie stellt man sich die Zukunft der Kirche vor? Wie erträume ich mir das? Viele haben dann schon aufgehört und sagen: Mir hört mal auf mit diesen Träumen. Interessanterweise hat Papst Franziskus jetzt von einem Traum gesprochen. Aber er sagt, es ist Gott, der träumt, mit uns zusammen zu sein. Es ist eigentlich die Sehnsucht Gottes wie ein geliebter mit seiner Geliebten zusammen sein will. Und hat er gesagt, ja was will ein Geliebter? Der will mit ihr essen, der will mit ihr ein Haus bauen, der will mit ihr in den Garten gehen, der will mit ihr zusammen sein. Das ist der Traum. Und ich glaube, das hat Zukunft. Weil Gott selber uns Zukunft gibt, weil er ja davon träumt, mit uns zusammen zu sein. Und an diesen Traum dürfen wir glauben.